spricht Hofer. Ich bin momentan im Auftrag des Kurzen unterwegs, um sein Wort zu verbreiten. Sie können mir aber eine Voicemail oder Videobotschaft hinterlassen. Hallo Hofer. Nach unserem letzten Gespräch habe ich ein bisschen gebraucht, um wieder runterzukommen. Und mir schwirren seitdem ein paar Fragen durch den Kopf, weil man mir denke, vielleicht kannst du mir die beantworten. Ich habe dazu auch recherchiert. So ein bisschen mehr worden. Du hast die hinsetzen, dir das anhören. Dass er das mit Ischgl, das bereitet mir schon Sorgen. Ich habe gelesen, dass von 14.051 Ansteckungen im Ausland allein 9.526 auf Österreich zurückzuführen sind. Sechs davon sind mittlerweile verstorben. Allein 3.719 Ansteckungen in Deutschland sind auf Tirol zurückzuführen. Über 5.000 Tirol-Urlauber tun sie jetzt für eine Sammelklage zusammen. 15 US-Amerikaner versuchen sowieso noch amerikanischem Recht zu klagen. Das wird sicher lustig. Also warum sagt dann der Mario Gerber, ÖVP-Landtagsabgeordneter und Obmann der Sparte Hotellerie in der Wirtschaftskammer Tirol, über die vorzeitige Beendigung der Wintersaison, das sei ein kommunikatives Meisterstück gewesen? Und warum hört man vom Sebastian Kurz nichts dazu? Hat es vielleicht was mit dem vorher stattgefundenen Gedankenaustausch, seinerseits mit Mitgliedern der Tiroler Adlerrunde, wie zum Beispiel dem Seilbahnern, Jakob Fellner aus Sölden und Hannes Part aus Ischgl oder dem Paar-Hauptaktionär und Kurz-Großspender Klaus Ortner zu tun? Übrigens hat man sich genau in dem Innsbrucker Hotel getroffen, in dem er Wochen später der erste österreichische Corona-Fall publik geworden ist. Und inwieweit spielt da die Wirtschaftskammerwahl am 4. und 5. März 2020 eine Rolle? Denn dabei geht es ja um sehr viel Geld für die ÖVP. Aus einer parlamentarischen Anfrage geht hervor, dass der Wirtschaftsbund die Vertretung der ÖVP in der WKO alleine 2019 rund 13 Millionen Euro an Fraktionsförderung plus weitere 5 Millionen Euro an Wahlkampfkostenrückerstattung erhalten hat. Hat man da vielleicht... Bezüglich der Skisaison auch die Wirtschaftskammerwahl durch lästige Corona-Maßnahmen gefährden wollen. Nach dem Motto, wird schon groß über die Sache wachsen. Und hat Sebastian Kurz erst aus den Medien erfahren, wie es in Tirol ausschaut. Und dass es 2020 Wirtschaftskammerwollen gibt. War das erst nach seinem berühmten Telefonat mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu, das ihm angeblich erst den Ernst der Corona-Krise quasi vor Augen geführt hat. Das soll irgendwann zwischen 2. und 8. März 2020 stattgefunden haben. Nichts Genaues weiß man dazu nicht. Anscheinend nicht einmal im Bundeskanzleramt, gell? <lacht> es wird immer Personen geben, die juristisch spitzfindig sind. Vielleicht bleiben wir gleich bei Corona. Ich bin da bei einem Zappen in ein Video eingestolpert, also in ein Interview, das der Armin Wolf in der ZIP-2 mit einem Virologen, der die deutsche Bundesregierung berät, geführt hat. Ich bin da mittendrin eingestiegen und noch bevor der Name wieder eingeblendet worden ist von dem Typen, habe ich schon gewusst, wer es ist. Und zwar war das der Christian Drosten. Dann habe ich gedacht, traurig. In Deutschland kenne ich sogar drei beratende Experten mit Namen bei uns in Österreich. keine einzigen. Warum ist das so? Ist Sebastian Kurz der Experte für eigentlich eh alles? Und war das nicht eigentlich immer der Gunkel? Zumindest einen ehemaligen Berater, den kenne ich. Martin Sprenger heißt der Mann und ist Public Health Experte. Der ist aber aus dem Expertenrat freiwillig austreten also worden. Wahrscheinlich freiwillig gegangen worden. Nichts Genaues weiß man auch da nicht. Vielleicht hat das auch mit seiner Kritik am Umgang mit den Daten zu tun. In der speziell eingerichteten Datenbank PubMed Covid-19 befinden sich einige tausende Publikationen. Kein einzige davon stammt aus Österreich. Warum nicht? Wird bei uns nicht so innovativ geforscht? Und warum ist es mit dem Datenzugang in Österreich generell so ein Problem? Die Daten sind ja eigentlich da, wie man da sieht, und können leicht erhoben werden. Ohne die Daten kann man heute halt auch keine Begleiter- oder Forschungs Versorgungsforschung machen. Auf welche Daten bezieht sich also Sebastian Kurz? Bei seinen Entscheidungen fallen jetzt auch schon offizielle Daten unter die türkise Message-Control? Also ich führe gerne jede sachliche Diskussion, aber wer das so sagt, der argumentiert einfach dumm. Ich habe Gott sei Dank am Anfang auch den Experten nicht geglaubt, die Corona mit der Grippe verglichen haben. Was man in Österreich nicht unterschätzen darf, das ist die Grippe. Das ist leider Gottes oftmals unbekannt, aber viel zu viele Menschen sterben jedes Jahr an der Grippe. Ich habe Gott sei Dank all jenen nicht geglaubt, die gesagt haben, Masken bringen gar nichts. Es ist äh, absolut falsch, jetzt Hamsterkäufe zu tätigen oder mit äh, Schutzmasken durch die Gegend zu laufen, vor allem wenn es Masken sind, die einen ohnehin nicht schützen. Weil all das hat sich als falsch herausgestellt. Brauchst da keine Sorgen machen, mein Freund. Im Notfall gibt es noch immer den Rudolf Anschober, unseren. Gesundheitsminister. Sollte irgendwas nicht in Ordnung sein oder sollte sich was als nicht in Ordnung herausstellen, muss er dann halt seinen Kopf hinhalten. Das haben namhafte Türkise von der Caroline Edstadtler abwärts ja schon zweifelsfrei bewiesen. Überhaupt fällt mir auf, dass unpopuläre Maßnahmen immer der Anschauer an die Öffentlichkeit bringen darf. Das wirkt dann immer so, als würde er selbst nicht ganz wissen, wovon er da redet. Das führt dann regelmäßig zu Diskussionen, weil sich da irgendwie keiner auskennt. <lacht> Erst dann tritt der Sebastian Kurz in einer Pressekonferenz auf, rückt die Dinge wieder ins Licht und gibt klare Anweisungen und nimmt die Sachen, die der Anschober vorher angekündigt hat, selbstverständlich wieder zurück. Ich bin ja neigrig, ob das im Kulturbereich auch so sein wird. Der Werner Kogler und Ulrike Lunacek sind ja da voll in die Fußstapfen vom Rudi Anschober getreten. Ich glaube, Sebastian Kurz ist an der Kultur nicht sonderlich interessiert. Also jetzt nicht so wirklich. Aber nichts Genaues weiß man nicht. Was für mich zu der Frage führt, sind nach Wochen der Krise noch immer keine ordentlichen Entscheidungs- und Kommunikationsstrukturen eingeführt worden oder werden die vor allem von ÖVP-Regierungsmitgliedern einfach ignoriert? Und nutzt Sebastian Kurz die Corona-Krise, um seine Umfragewerte zu steigern? man kann das an der Geschmeidigkeit vom Kurz. Kurz ist deswegen interessant, also österreichische Regierungschef Kanzler, ja. ist deswegen ein wahnsinnig interessantes Beispiel, weil da dieser Mann keine Überzeugung hat, hat er die perfekten seismografischen Fähigkeiten, sich immer an die richtige Entwicklung anzupassen. Mhm. Und er war genauso ein Hardliner wie Söder es war, ist den mhm. harten Kurs gemacht und ist der Erste, der wieder vom Rückkehr in die Normalität gesprochen Der den hat. Takt auch vorgibt. Genau. Warum lassen sich unsere Medien völlig unkritisch den Takt vorgeben? Und inwieweit hat das was mit der Corona-Hilfe für die Presse zu tun? Das funktioniert ja so, je Auflagen stärker, desto mehr Geld kriegt die Zeitung. Ne? Ja, klasse. Es wird schon einen Grund geben, warum Österreich am internationalen Ranking beim Thema Pressefreiheit immer weiter absagt. Seit Sebastian Kurz die Geschicke dieses Landes lenkt, ist es besonders schlimm. Aber nichts genaues weiß man. Ach was, was, wie sieht denn eigentlich das Verhältnis von Sebastian Kurz zu den Medien ganz prinzipiell aus? Hm? Die klassischen Medien haben nach wie vor eine sehr wichtige Aufgabe in der Demokratie. Ich glaube, gefährlich wird es dann, wenn ähm, der Unterschied zwischen veröffentlichter Meinung und öffentlicher Meinung zu groß wird, wenn klassische Medien sich mit anderen Themen auseinandersetzen, als für die Bevölkerung relevant ist, das ist sicherlich eine problematische Entwicklung. Die politische Botschaft dahinter, Journalisten seien Teil einer abgehobenen Elite, doch er, Sebastian Kurz, kenne das österreichische Volk. Ich habe mir ja den Lebenslauf von Sebastian Kurz jetzt einmal angeschaut. Viel steht da nicht drin, außer dass er bei der ÖVP gelernt hat, aber das weiß man ja. Ne? Ah ja. Bei der Unika war er auch im Außendienst, nur hat er dort genau gar nichts verkauft. Geheißen hat er wäre für die Zentrale zuständig und dass das politisch sei und er aufgebaut wird und das alles im Außendienst. Was hat der Sebastian Kurz dort genau gemacht? Hat das, was er dort gemacht hat, damit zu tun, dass so viele Leute mit Unikernähe in der und um die Regierung ein nettes Platz gefunden haben. Aber nichts Genaues weiß man nicht. Aber dann gibt es ja noch die von Sebastian Kurz eingerichtete ominöse Denkfabrik Think Austria, die Strategie. Die Strategiestabstelle des Bundeskanzlers, unter anderem zuständig für die Ausbreitung von strategischen Dokumenten, die der Information bzw. Entscheidungsgrundlage in ausgewählten Themenfeldern dienen. Sowie die Unterstützung bei der Ausarbeitung nationaler Strategien im Einklang mit den federführenden Ressorts. Werner Kogler hat davon noch nie was gehört. Dafür hat damals Kanzlerin Bierlein das Ganze gleich einmal abtrat und äh, hat schließlich alleine 2018 rund 247.000 Euro an Steuergeldern. Und dann gibt es da auch noch diese 59 Mitarbeiter, die im Bereich PR und Medien einerseits die strategische und kommunikative Umsetzung sowie Begleitung der Projekte des Bundeskanzleramtes im Bereich Medienpolitik und die Planung und Koordination der Information der Öffentlichkeit über die Abarbeitung des Regierungsprogramms koordinieren. Unter der Leitung von Gerhard Fleischmann, Ja, dem Medienbeauftragten von Sebastian Kurz. Die arbeiten sicher alle gratis und nur aus Liebe zum neuen Stil, ist ja klar. Aber nichts Genaues weiß man heute halt nicht. Jedenfalls findet man in der Regierung, den regierungsnahen Institutionen und auch eine Menge Leute, die aus neoliberalen Denkfabriken wie zum Beispiel dem Hayek-Institut stammen. Das sind die, die für weniger Staat und mehr Privat eintreten. Die sind also für möglichst viele Privatisierungen, Steuersenkungen für Leistungsträger, sprich Konzerne und einen rigiden Sozialstaatabbau. Und jede Kritik wird mit dem Hinweis auf Verlust von Arbeitsplätzen, der Senkung des Lebensstandards und natürlich dem Rückgang des Wirtschaftswachstums im Keim erstickt. Bei diesen Methoden frage ich mir allerdings schon, äh, was das mit einem demokratischen Entscheidungsprozess zu tun hat. Aber ich bitte euch, nehmen wir diese Entscheidung zur Kenntnis. Es ist eine demokratische Entscheidung, denn heute hat das Parlament entschieden, aber am Ende des Tages im September, da entscheidet in einer Demokratie das Volk. Ich würde mir ja echt wünschen, ein eindeutiges Bekenntnis zur Demokratie ohne Wenn und Aber von Sebastian Kurz zu hören. Stattdessen muss ich mich fragen, warum der auch keine Zeit hat, über Viktor Orban und die Vorgänge in Ungarn zu sprechen, aber schon Zeit findet, über die politische Situation in Venezuela zu referieren. Hat es vielleicht damit zu tun, dass Orban aus der gleichen Parteienfamilie kommt? Oder soll er merken, dass Sebastian Kurz denselben Weg gehen möchte? Schließlich hat er ja mehrmals betont, dass er am liebsten alleine regieren will. Aber nichts Genaues weiß man halt nicht. Diese Pandemie ist eine demokratische Zumutung, denn sie schränkt genau das ein, was unsere existenziellen Rechte und Bedürfnisse sind, die der Erwachsenen genauso wie die der Kinder. Eine solche Situation ist nur akzeptabel und erträglich, wenn die Gründe für die Einschränkungen transparent und nachvollziehbar sind, wenn Kritik und Widerspruch nicht nur erlaubt, sondern eingefordert und angehört werden. Wechselseitig. Tja, wie geht's jetzt weiter? Hm? Ich weiß es nicht. Aber ich kann mir, wenn ich mir das alles so anschaue, folgendes Szenario vorstellen. Die Momentane Situation wird den neoliberalen Denkern als Begründung dienen, das Gesundheitssystem auf ein Minimum zurückzufahren. Warum? Weil wir jetzt in der Corona-Krise ja sehen, dass das, was der Allgemeinheit zur Verfügung steht, ja durchaus für die Grundversorgung ausreicht. Zum Arzt muss man ja nicht gleich wegen jedem kleinen Wehwehchen gehen. Intensivbetten gibt es zu viele, weil die eben nicht ausgelastet sind und so weiter und so fort. Weil es keine Daten gibt, die offiziell zugänglich sind und damit auch keine Forschung, kann man auch nicht dagegen argumentieren. Die Ambulanzen werden dann mittels Ärztezentren entlastet, die von privaten Versicherungsunternehmen wie zum Beispiel der Onika betrieben werden. Was für Ärzte den Vorteil bietet, nicht mehr selbstständig sein zu müssen. Sie werden einfach von den Versicherungsunternehmen angestellt. Für die Ärzte fällt dann eine große Belastung weg. Und anschließend werden dann auch die Krankenhäuser privatisiert und von denselben Versicherungsunternehmen betrieben. Damit sind sie verpflichtet, ohne Einschränkungen gewinnorientiert zu arbeiten und ihren Beitrag zum Wirtschaftswachstum zu leisten. Den Rest regelt der Markt. In Zukunft hat man eben eine private Krankenversicherung oder man bezahlt den Arzt oder die Operation aus eigener Tasche. Der Bevölkerung ist es egal, dass Sebastian Kurz im Krisenmanagement alles richtig gemacht hat und dadurch Vertrauen genießt. Aus dem Leben in einer Gesellschaft, in der sich Leistung durchaus lohnen muss. Und das Ganze funktioniert wunderbar, denn wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Das ist gemeint mit der neuen Normalität. Ja, so könnte man es machen. Das ist aber alles hundertprozentig legal. Bin ziemlich überzeugt, dass es so kommen wird. Im Gesundheitswesen ist er dermaßen viel Geld zu holen. Die einzige Frage, die bleibt, ist: Ist das wirklich sinnvoll? Für uns alle? Ist es sinnvoll? Ist es das? Nichts Genaues weiß man eben nicht. Ne? Aber vielleicht magst du mal sagen, was du davon denkst und bis dorthin. Toi, toi, toi. Dein Ghi.